Und, schauen wir uns los. Und ja, schön, kommt wirklich raus, weil der schon unter Druck steht gleich und die Minerade auch schon ein bisschen was macht. Sprudelwasser mit Wasserstoff. Wasserstoffsprudel. Wasserstoffsprudel, ja. Jetzt kannst du gleich wieder auffüllen. super geiler Hahn. schöne Hahn. mach ja, das richtig, praktisch. Ich kann auch jetzt zum Beispiel mein... weiß mit heißem Wasser ein bisschen auf... Das ist Sinn, So in der Art. Könnte ich jetzt mischen. Ohne, dass mich stört, dass der Wasserstoffwasser viel verloren geht oder ich, ich tue einfach nur mit dem Wasser in ja. ja, die gut. gut für die Haut oder? ja, das ist super deswegen im Badezimmer ist es keine schlechte Idee ah der Hahn ist schön der ist richtig geil Servus und herzlich willkommen im Aquazentrum ich heiße Michi und wie ihr gesehen habt haben wir einen dreiwege küchenwasserhahn bei uns im Badezimmer montiert das ist recht praktisch, wir testen hier unsere Prototypen. Ein Dreiwegehahn bietet die Möglichkeit, zusätzlich zum Warm- und Kaltwasser einen Anschluss und Auslass für aufbereitetes Trinkwasser zu haben. Wir haben verschiedene Dreiwegewasserhähne in unserem Sortiment. Ich zeige euch mal zum Beispiel den HydroSelect Dreiwegehahn aus Edelstahl. Dieser besitzt hier einen Einhebelmischer für Warm- und Kaltwasser und auf der anderen Seite ein Ventil für gefiltertes Wasser. In unserem Fall aus der H2 Rocket Tafelwasseranlage. Wenn Ihr sehen möchtet, wie mein Sohn den 3-Wegehahn mit meiner Hilfe einbaut, schaut weiter. So seht Ihr, wie einfach das geht. Er kann übrigens auch tolle Grimassen schneiden. Wir bauen einfach den bestehenden Wasserhahn aus und den Dreiwegehahn ein. Falls jemand eine genauere Beschreibung benötigt, wie das gemacht wird, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Die zwei kleinen Wasserhähne hier rechts sind auch aus unserem Sortiment. Solch ein Hahn ist für den Fall, wenn man keinen Dreiwegehahn einbauen möchte, sondern nur einen zusätzlichen Trinkwasserhahn. Ihr seht, es gibt für alles eine Lösung. Schaut auf der Aquacentrum Website oder fragt uns einfach, wenn ihr nicht weiter wisst. Um es nicht zu so lang zu machen, verzichte ich in diesem Video auf weitere Erklärungen und blende nur ein paar Anmerkungen ein. Ich weiß, wir Da kommen gleich dann die Anschlüsse an von uns. So, schauen wir mal wir den Wasser ab. Was hast du gesagt? Nein, das ist Das Uhr. Dann haben wir, hat ja wohl keinen wohl mehr Uhr. So, So, wir wir, ist wir hier runter? da Das Ja. So, kommst du den rausziehen? Lustig! Draußen! Jetzt so. ah. so. ah. so haben wir nur noch Loch da. Nee, Loch, Loch. Loch, Loch, ich noch eine Dichtung dran? Ja. Geht Bei den Ja, oder Aber kannst du dir vorstellen, was da für eine Dichtung reinkommt? Da ist schon eine drin. Und siehst du noch irgendwo eine. Hier. Genau. Das ist die Kalder. Das ist das Es geht so weiter, Das muss jetzt so zusammengedreht werden, dass die, dass die Dichtung quasi zusammengequetscht wird, damit es danach halt dicht ist. Also, ja. okay. Ich muss Super, Arbeit. Hier habe ich noch zwei Videovorschläge für euch. Auf der Aquacentrum-Website gibt es ausführliche Informationen rund um das Thema Trinkwasser.